Im Perfekt wird Der Schüler hat ein Buch gelesen. kartumer mi Das ist Vergangenheit. Präteritum. Der Schüler las ein Buch. kartumer mi Das ist die gleiche Meinung, aber wir haben zwei Zeitformen für Vergangenheit Perfekt und Präteritum. Für Zukunft, wir haben Futur. Der Schule wird ein Buch lesen. Und jetzt passivform. Passiv gegenwart. Das Buch wird vom Schule gelesen. Und Passiv vergangenheit wird. Das Buch wurde von Schule gelesen.